Leute, ich bin's Conny. Und heute zeige ich euch, wie man eigene Animationen in Roblox Studio erstellt. Lange habe ich mich vor dem Tutorial gesträubt und ihr werdet auch sehen, warum. Animationen in Roblox sind zwar ziemlich geil, aber auch ziemlich anstrengend, weil es sehr viele Dinge zu beachten gibt. Heute werden wir eine ganz simple Hammer-Schlag-Animation machen. Hier sind wir dann in Roblox Studio und ich ziehe zuallererst mal meinen lieben Bannhammer in das Spiel rein. Ihr könnt dafür ein Tool eurer Wahl verwenden, wenn ihr diesen Bannhammer auch haben wollt. Ich habe ein Video gemacht, wie man den Bannhammer erstellt. Und wenn ihr Kanalmitglieder hier zwei oder höher Seid, könnt ihr den Bannhammer genauso, wie ihr ihn hier seht, auch von meinem Discord-Server einfach runterladen. Des Weiteren werden wir die Animation einmal an unserem Standard-Charakter ausführen und einmal an unseren selbst erstellten Charakter. Den ziehe ich hier deswegen auch einfach mal rein. Jetzt ist er da hinten. In den Charakter könnt ihr euch genauso, wenn ihr Kanalmitglieder seid, einfach Herunterladen. Ihr müsst das aber nicht machen. Ich möchte es euch einfach nur über zwei verschiedene Wege zeigen. Das Video, wie man so einen eigenen Charakter stellt, ist jetzt auch oben rechts auf dem I verlinken. Und damit ihr das jetzt aber nicht angucken müsst, werde ich euch erstmal zeigen, wie ihr es an einem kompletten Basic Rig macht. Dafür geht ihr oben auf Plugins. Ihr seht, ich habe mit diesem Account jetzt schon ein paar Plugins hier installiert. Was wir aber brauchen, sind die Standard-Plugins. Die sind meistens ganz rechts zu finden. Und das ist einmal der Animation Editor. Und. Da ist ein Build Rig und Build Rig werden wir verwenden. Wir klicken einmal auf Build Rig, wählen hier oben R15 aus und erstellen dann ganz normalen Sagen wir mal Arthrow Normal Rig. Wenn ihr das nicht mögt, könnt ihr natürlich auch einen Block Rig, Mesh Rig, Man Rig kommen. Wir machen Man Rig. Der wird jetzt hier einfach aufgebaut. Da ist er dann. Jetzt haben wir einen männlichen Mann. Und den können wir dann animieren. Damit wir auch sehen, wie die Animation am Ende aussieht, nehme ich mal diesen Banhammer. Drücke STRG D und ziehe den Banhammer dann hier im Editor in den Dummy rein. Und dann ist er ausgerüstet. Ihr seht, der ist ziemlich groß. Das war auch das Ding bei dem Banhammer. Aber was mir halt nicht gefallen hat, ist, dass die Banhammer Animation halt wirklich nur so ist. Und die machen wir jetzt neu. Dafür geht ihr wieder hier oben auf den Animation Editor. Der öffnet sich dann. Hier unten ist er jetzt geöffnet. Ich ziehe den mal ein bisschen größer und da steht Select a Rig to Animate. Deswegen klicken wir jetzt einfach unseren Dummy an und müssen dann einen Animationsnamen auswählen. Dafür wählen wir einfach den ganzen Text aus und sagen jetzt Hammer Schlag. Weil genau das soll es sein. Es soll ein Hammerschlag sein. Ihr seht hier oben Dummy und IK. IK steht für Inverse Kinematics. Das ist ziemlich cool. Werde ich auch gleich nochmal drauf eingehen, weil jetzt machen wir eine ganz simple und einfache Animation. Ich zeige euch erstmal, was wir hier alles haben. Neben Dummy und IK ist hier unten erstmal nichts. Da oben so Play-Zeichen, die bringen euch uns erstmal alles gar nichts. Wir können hier auf die drei Punkte gehen und könnten dann sagen, save as new. Und dann saven wir das schon mal als Hammerschlag. Und was dann gemacht wurde, ist, hier im Dummy befindet sich jetzt ein Model. Und darin ist dann diese Keyframe-Sequence. Da ist praktisch unsere Animation drin gespeichert. Da ist noch nicht sehr viel drin. So. Hier rechts sehen wir die Timeline. Oben links ist bei euch vielleicht, wenn ihr das Plugin aktiviert habt, dieses Curve-Editor-Icon. Das klickt bitte nicht an, weil wenn ihr hier raufklickt, steht da auch, das wird eure Keyframe-Sequence zu einer Curve-Animation umwandeln. Und Curve-Animations sind zwar richtig geil, aber sind noch nicht so hundertprozentig released, deswegen funktionieren die Animationen noch nicht ganz... Deswegen lassen wir das erstmal sein, wenn ihr ein Tutorial dazu haben wollt, mache ich das aber erst in ein paar Monaten, wenn es dann richtig released ist und kein Beta Feature mehr. Also hier gehen wir in der Timeline jetzt ein bisschen nach vorne. Für so einen Hammerschlag muss man natürlich ein bisschen ausholen und wir sagen jetzt mal so 0,6, ja, sagen wir 0,1 Sekunde das brauchen wir zum Ausholen und können dann einfach anfangen zu animieren. Dafür könntet ihr jetzt so einen Körperteil nehmen und dann einfach hochziehen und dann habt ihr auch schon eure Animation, wenn wir hier jetzt in der Timeline zurückwischen und dann Leertaste drücken. Dann spielt das auch ab. Man könnte man theoretisch wieder hier runtergehen Und dann hat man seinen Schlag. Dann hat man diesen Standardschlag, den wir schon kennen und können ihn auch abspielen. Wenn ihr hier auf Loop draufklickt, dann habt ihr eine geloopte Animation. Super cool. Aber ich drücke Steuerung Z zweimal, weil wir werden mit Inverse Kinematics arbeiten, weil wir es können. Wir gehen jetzt hier auf IK. Dadurch öffnet sich dieses Manage IK Fenster. Enable IK to start animating with IK Constraints. Und dann klicken wir hier unten auf Enable IK. Dann wird hier im Editor wieder ein neuer Ordner erstellt. Roblox R15 IK Constraints. Und die RBX Microbone Notes Und wir sehen jetzt hier ganz viel Zeug. Aber was euch interessieren sollte ist, ihr könnt jetzt einfach diese Hand nehmen. könnt Steuerung 1 drücken. Dann habt ihr das Ding. Und dann schieben wir die Hand einfach mal nach oben, ein bisschen nach hinten. Und Dr Steuerung 4 drücken und rotieren sie einfach nach hier oben. Dann schieben wir sie nochmal ein bisschen nach da oben. So, und alle anderen Bones, ihr seht, alle anderen Körperteile folgen dieser Hand. Und das ist ziemlich cool. Weil so ist Animieren sehr viel einfacher gemacht. Wir haben jetzt die Hand so ungefähr bewegt, wie wir sie haben wollen. Vielleicht wollen wir noch ein bisschen weiter nach hinten. So richtig weit ausholen. Den Hammer vielleicht noch ein bisschen anwinkeln. Wenn euch was nicht gefällt, könnt ihr auch die ganze Zeit STRG Z drücken. Und dann nochmal von vorne anfangen. Das heißt, wir können jetzt nochmal hier so diesen machen. Und sagen, nee, es hat mir nicht gefallen. Diesmal will ich den dann doch so. Und vielleicht nach, so ein bisschen nach innen. So wie es euch halt gefällt. Vielleicht den Hammer nach oben. So. Und alle anderen Knochen folgen. Perfekt. Jetzt habt ihr schon diese Animation, so wupp, wunderbar. Jetzt sollten wir ein bisschen ausharren, um Schwung zu holen. Deswegen wählen wir diese Keyframes aus, indem wir einfach mal hier so rüberziehen. Dann drücken wir STRG-C, gehen dorthin, wo wir bis dahin, wo wir ausholen wollen. Drücken STRG-V und dann sind die Keyframes drin und jetzt haben wir das. Das heißt, wenn wir jetzt auf diesen Loop-Button klicken, sieht das so aus, dass er dann immer noch so ein bisschen wartet. Und dann wird auch zugeschlagen und das soll relativ schnell gehen. Dafür gehen wir wieder rein, drehen die Hand entsprechend um. So. Ihr seht, das bewegt sich alles sehr wild, weil es jetzt mit Inverse Kinematics arbeitet. So, also wenn wir das Ganze jetzt abspielen, dann sieht es so aus. Auch noch nicht so geil, aber immerhin etwas. Danach gehen wir am Ende wieder zurück zu unserer Standardposition. Wir wählen die Keyframes aus, gehen ans Ende, drücken Steuerung v und dann haben wir wieder diese Animation hier. Und damit haben wir unsere Schlaganimation gemacht. Die sieht bisher noch gar nicht so geil aus. Ihr müsstet euch natürlich noch ein bisschen mehr Zeit lassen, aber das hier ist ein Tutorial. Und damit die Animation etwas geiler aussieht, könntet ihr jetzt zum Beispiel diese Keyframes hier auswählen, rechtsklick drauf machen und dann Easing-Style sowas machen wie zum Beispiel Cubic und dann sieht es ein bisschen besser aus. Ich würde sagen, wir nehmen für die allerersten vier Keyframe rein Nehmen wir den Easing Style Cubic. Wählen dann aber hier zum Beispiel Easing Direction In. Hier wählen wir dann die Easing Direction Out. Damit er erst schnell anfängt, hier langsamer wird. Und dann wieder schneller wird, wenn er zuschlägt. Und hier, ankommen, soll er vielleicht bouncen. Dann wählen wir hier easing Style Bounce aus. Und der bounced gar nicht so schön. Dafür müsste es vielleicht ein bisschen länger sein. Die Animation ist auch sehr schnell. Bounce sieht gar nicht nice aus, ja. So, also dann haben wir diese Animation. Die ist jetzt ein bisschen smoother. Sie ist noch nicht wirklich smooth. Ihr könntet sie sehr smooth machen, indem ihr hier auf dieses verbotene Symbol geht. Mit dem Curve Editor. Aber, wie gesagt, das sorgt für mehr Probleme, als es... Nutzen hat aktuell leider noch. Deswegen fassen wir den leider erstmal nicht an. Falls ihr eine Animation etwas länger haben wollt, könnt ihr hier oben einfach eingeben zwei, dann ist sie zwei Sekunden lang. Die Animation lasse ich jetzt aber einfach mal eine Sekunde lang. Und jetzt kommen die wichtigsten Punkte. Wenn ihr zufrieden seid mit eurer Animation und ich könnte sagen, ja, ich bin nicht wirklich zufrieden, aber sie ist besser als die Standardanimation, also kann man sie erstmal so lassen. Dann geht ihr hier auf die drei Punkte. Könnt schon mal saven. Und jetzt ist wichtig, ihr geht nochmal auf die drei Punkte und geht dann auf Set Animation Priority und setzt es auf Action. Die Frage ist jetzt, welche Action... Nein, Conny. Die Frage ist, wie du es wieder geschafft hast, deine Aufnahme da unten abschneiden zu lassen. Das, das hier sind die Prioritäten und es ist wichtig, dass eure Animation die anderen Animationen, die aktuell laufen, überschreibt, aber sich auch nicht zu wichtig nimmt. Dementsprechend würde ich sagen, Action 1. Das einzige Problem ist, manchmal funktioniert Action 1 nicht und wird nicht abgespielt. Deswegen, um sicher zu gehen, könnt ihr Action 4 wählen. Wir wollen Roblox nicht zumüllen mit unnötig vielen Animationen. Deswegen werden wir diese Animation hier jetzt erstmal testen. Und deswegen haben wir hier auch auf die drei Punkte gegangen, sind dann auf Save As, Hammerschlag, haben es gesaved. Damit es die Animation jetzt erstmal... Hier in Roblox Studio gespeichert. Ich mache den Animation Editor mal aus. Ihr seht hier beim Dummy haben wir die Animation Saves und hier ist die Animation drin mit allen möglichen Sachen. Ihr seht hier Keyframes, Humanoid Root Part, Lower Torso, irgendwelche komischen Sachen, keine Ahnung. Hier sind halt alle möglichen Keyframes und so drin. Wie das Ganze funktioniert, brauche ich gar nicht wirklich interessieren. Wichtig ist nur, das ist eure Animation und mit der werden wir jetzt erstmal arbeiten. Wir wollen die Animation auf den Banhammer hier aufpacken. Ich nehme den Banhammer mal, gehe einmal rein. Wir fixen den einmal kurz, dass er auch benutzt werden kann, weil der Banhammer der required hier den Banhändler. Im richtigen Spiel haben wir den Banhändler hier natürlich drin. Ich gehe mal kurz auf Modular Script, dann auf unseren Discord-Server und hier ist das Script aus dem Banhändler-Tutorial. Das kann ich dann einfach hier einfach mal kopieren. So, und dann hier einfügen. Und dann haben wir den Bannhändler hier drin. Ich bin dann den nach oben in Bannhändler und dann ist er auch da. Und dann sollte der Bannhammer jetzt auch nicht rumheulen. Außer wegen einer Kleinigkeit. Und zwar, ich habe ja bei dem Bannhändler ja eingestellt, dass diese Spieler äh, Admins sind. Wir ändern Player 1 mal zu Test. Boss, Boss, weil so heißt mein Account, mit dem ich gerade drin bin. Und ich stelle den Modus einfach mal auf Kill. Dann gehen wir mal rein, nehmen den Bannhammer mal in die Hand. Na, hier haben wir den Bannhammer. Und wenn ich zuschlage, kommt diese blöde Standard-Animation. Und diese Animation, die wollen wir jetzt austauschen. Animationen werden, wenn sie von einem... Client ausgelöst werden. Also wenn es jetzt so eine Tool-Animation ist, immer über ein Client-Script gemacht. Dementsprechend müssen wir dafür auch ein neues Client-Script erstellen. Also egal, was ihr für ein Tool habt, das, was ich jetzt zeige, das könnt ihr in jedem Tool machen. Ihr geht hier aufs Plus, dann auf Local Script. Dann nennen wir das mal um in Animation. Zuerst erstes holen wir uns den Service Players. Dann holen wir uns den nächsten Service und zwar Game Doppelpunkt -Get Animation Clip Provider. Den Service braucht ihr nicht im Spiel. Den, den benutzen wir jetzt nur zum Testen, ob die Animation so gut aussieht und funktioniert, bevor wir sie einfach blind hochladen. Und deswegen machen wir jetzt auch diese Testanimation. Local Function Test Animation. Und dann nehmen wir dann den Namen rein. Das ist Type String. Und das Ding gibt uns zurück. Na, in Animation oder nichts. Jetzt sagen wir local test hash ist gleich. Animation Clip Provider, Doppelpunkt, Register Animation Clip. Und jetzt müssen wir diese Animation, die wir uns gespeichert haben, nehmen. Dafür gehe ich hier auf den Dummy rauf. Da haben wir diese Animation Saves. Und ich nehme einfach diesen Hammerschlag hier. Mache jetzt Steuerung C. Gehe wieder auf den Bannhammer rauf. Und auf dieses Local Script macht dann STRG Umschalt V. Und jetzt haben wir eine Kopie hier drin und die heißt Hammerschlag. Dann sagen wir einfach Script Doppelpunkt Find First Child Name. If not Test Hash, then return End. Und jetzt erstellen wir uns eine Animation daraus. Und zwar Local Animation ist gleich Instance Punkt New Animation. Animation Punkt Parent -animation ist gleich Script. Animation Punkt Animation ist gleich dieser Test Hash. Wichtig ist, diesen Test-Hash, -Test, den könnt ihr nur in Roblox Studio verwenden, um zu testen, ob die Animation gut aussieht, wenn ihr... Damit ihr Animation zufrieden seid und sie in euer Spiel hinzufügen wollt, dann müsst ihr die Animation hochladen und dann die Asset-ID verwenden. Das liegt einfach an Content-Moderation von Roblox. Es geht nicht anders. Aber wir wollen Roblox ja nicht zuhauen. Wir wollen vor allem unsere Profile nicht zuhauen mit unendlich vielen komischen Animationen. Und deswegen machen wir es einmal hier richtig mit einem Test. Als letztes returnen wir natürlich diese Animation. Jetzt müssen wir noch eine Funktion machen, um eine Animation auszuführen. Die nenne ich Local Function Animate und die nimmt dann einfach... Die Animation rein. Um type Animation. Oh nil. Jetzt sagen wir. If not animation. Then return end. Also falls wir keine Animation haben. Dann können wir auch nichts animieren. Wir haben ja oben äh, den Service Players geholt. Und jetzt müssen wir uns erstmal den Player holen. Also sagen wir. Local Spieler. Ist gleich. Players. Local Player. Local Character. Ist gleich. Spieler. Character. Und sagen wir. If not character. Then return and Jetzt sagen wir local Humanoid ist gleich character Doppelpunkt. Find first child, which is a Humanoid. Und danach noch einmal unser Liebling. If not Humanoid or Humanoid.health. Ist kleiner gleich 0, then return end. So, jetzt haben wir sichergestellt, dass wir eine Animation haben, dass wir einen Charakter haben und dass wir einen Humanoid haben, der auch lebt. Also holen wir uns jetzt erstmal den Animator, also sagen wir local animator vom type animator ist gleich humanoid-find-first-child-of-class-animator. Doppelpunkt find first child of class. Animator. If not animator, then return end. Auch blöd, wenn wir keinen Animator haben. Und jetzt können wir endlich den Track laden, also local track ist gleich like, animator Doppelpunkt load animation und dann sagen wir animation. Wenn wir die Animation geladen haben, können wir die Animation auch abspielen, also sagen wir track Doppelpunkt play und als letztes return track, weil... Wir wollen vielleicht, wenn wir die Animation, wenn wir die Funktion gecallt haben, nochmal checken, spielt die Animation überhaupt ab oder die Geschwindigkeit ändern oder sonst was. Einfach um uns diese Möglichkeiten offen zu halten, returnen wir einen Track, können wir auch sagen, returnt ein Animation-Track. So. der Aufbau ist jetzt da. Und wir werden jetzt einfach mal eine Testanimation durchlaufen lassen. Das heißt, wir hauen hier einfach mal einen task.rate rein von drei Sekunden und nach drei Sekunden wird die Funktion Animate gecallt. Und zwar mit der Animation, die wir aus der Funktion Test Animation bekommen. Mit dem Namen Hammer Schlag. Das ist der Name, den wir hier drin haben, als diese Testanimation Also genauso wie er dort geschrieben ist, haben wir ihn hier. Und dann gucken wir einfach mal, ob das funktioniert. Wir klicken jetzt auf Play. Hier bin ich. Sobald ich den Hammer aufhebe, wird nach zwei Sekunden die Animation abgespielt. Also hebe ich jetzt den Hammer auf. So. Eins, zwei und er schlägt zu. Er hat's getan. Die Animation wird abgespielt ohne Probleme. Wir können den Hammer auch einmal fallen lassen. Wird direkt wieder aufgehoben. Und nach zwei Sekunden wird's wieder abgespielt. Ihr lasst den Hammer übrigens fallen, indem ihr Backspace drückt. Das ist die Taste über Enter. Und dann könnt ihr die Animation nochmal von einem anderen Winkel angucken und gucken... Passt das so? Wenn es euch so passt, perfekt. Wenn nicht, könnt ihr die Animation nochmal bearbeiten. Um sie zu bearbeiten, ihr geht hier wieder oben auf Plugins, dann auf den Animation Editor, klickt wieder auf euren Homie hier. Könnt ihr die Animation bearbeiten, um sie reinzuladen, geht ihr auf die drei Punkte und dann auf Load und dann wählt ihr diese Animation aus. Wenn ihr dann zufrieden seid mit der Animation und ich bin jetzt erstmal zufrieden mit der hier, wir wollen jetzt noch nichts super besonderes machen, gehe ich auf die drei Punkte, dann auf Published Roblox dann öffnet sich dieses Fenster. Da steht schon Hammerschlag drin. Und dann können wir die Animation speichern. So, hier kommt dann eine Asset-ID. Da könnt ihr raufklicken. Dann kommt ihr auf eine Roblox-Seite. Und könnt da aus dem Link diese ID, die hier drin steht, nach library Und vor dem nächsten Slash steht die ID dieser Animation. Die kopiert euch am besten raus. Geht dann auf Close. Und jetzt machen wir es richtig. Jetzt nehmen wir, mache ich den Animation-Editor mal zu. Gehe wieder hier auf das Animation-Script. Und wir arbeiten jetzt mit der richtigen Animation. Das heißt, wir klicken hier aufs Plus. Gehen dann auf Animation, dann wird eine Animation hinzugefügt. Und hier in die Animation-ID drückt der STRG-V, packt er diese Animations-ID rein, dann wird daraus Roblox Asset-ID gemacht. Und diesen Hammerschlag hier, den können wir jetzt entfernen, weil wir brauchen nicht mehr testen. Jetzt wollen wir das in unser richtiges Spiel einbauen. Dafür sagen wir dann einfach nicht mehr Test-Animation, sondern wir sagen Script-Find-First-Child-Animation. Wir können die Animation natürlich dann auch richtig benennen nach Hammer Schlag. Wenn ihr verschiedene Animationen habt, macht das Sinn, dass ihr die dann entsprechend benennt. Wir gehen wieder rein. Dann wird diese ganze, Testan diese ganze Testfunktion gar nicht ausgeführt, sondern wir arbeiten jetzt direkt mit der Animationsdings und es funktioniert. Als letztes wollen wir die Animation natürlich noch daran koppeln, wenn wir damit zuschlagen. Weil aktuell, ich zeige es euch nochmal. Aktuell ist es so. Wir heben den Hammer auf. Nach zwei Sekunden wird dann die Schlaganimation ausgeführt. Bam. Aber wenn ich klicke, wird immer noch die alte Schlaganimation gemacht. Und das wollen wir jetzt noch ändern. Also erstellen wir uns ein Remote Event. Wir könnten theoretisch auch eine Remote Function machen. Wir machen am besten eine Remote Function. Das ist dann sinnvoller für die Zukunft. Wir sagen jetzt Local Animation vom Type Remote Function ist gleich eine Instance.new. In Anführungsstrichen Remote Function. Und ich packe das Ding mal hier nach ganz unten. Weil wir wollen eine Remote Function unten auch connecten. Also machen wir das hier. Einmal ist gleich eine Remote Function. Jetzt sagen wir animation.onClientInvoke ist gleich animate. Und das bedeutet, wenn jetzt diese, diese Remote Function gecalled wird, dann wird die Funktion animate ausgeführt. Vielleicht wollen wir das Ding noch umbenennen, falls wir mehrere Remote Functions ha haben. Also können wir hier nochmal animation.name ist gleich Animation callen zum Beispiel, Animation callen oder invoken. So, sagen wir Animation invoken. Als letztes müssen wir noch parent setzen und zwar animation.parent ist gleich script und da fällt mir noch ein Problem auf und zwar, wenn wir das jetzt auf dem Client erstellen, dann wird der Server das gar nicht sehen, weil solche Sachen werden nicht zum Server repliziert. Also nehme ich mir einfach mal diesen Teil hier und äh, öffne dann das banhammer Script. Hier habe ich übrigens den Banhändler jetzt ausgeklammert und wir fügen das einfach mal hier oben hinzu. Wir machen, nehmen uns hier ein bisschen Platz Pasten das ja einmal rein. Und dann haben wir Animation. Ich hoffe, hier wird keine Variable überschrieben. Nee, wird es nicht. Sehr gut. Das ist eine Remote Function, bla bla bla. Animation.parent ist gleich Script. Ändern wir einfach mal zu script.parent Doppelpunkt Child. Animation. Also zu diesem Local Script, das wir hier gemacht haben. Und. Im kleinen Script müssen wir jetzt das Ding hier finden. Das heißt, wir sagen jetzt Script Doppelpunkt Find First Child mit dem Namen Animation invoken, so wie wir es ja auch genannt haben. Und jetzt sagen wir hier, nehmen wir das da weg und Client Invoke Animate. Und genau dieses Remote Event werden wir jetzt invoken an der Stelle, wo wir normalerweise die Animation machen. Und hier unten ist ja unsere ausführende Seite. Und da haben wir zum Beispiel ein Activated, bla bla bla. Da wird dann die Funktion Slash-Animation ausgeführt. Wir gehen mal zur Funktion Slash-Animation, die haben wir dann hier. Und hier seht ihr noch, wie die alte Animation aussah. Die mache ich einfach mal weg. Wir klammern die aus und coin jetzt einfach die richtige Animation, indem wir einfach sagen, Animation, Doppelpunkt, Invoke Client. Und dann sagen wir banhammer. Besitze Und das ist ein Spiel. Wir können dann den Bannhammer wieder durch Self austauschen. Damit wir ein bisschen weniger Text haben. Und als zweites Argument müssen wir dann natürlich noch die Animation mitbringen. Und die liegt aktuell im Local Script drin. Wir können einfach hier hochgehen und uns die Animation irgendwo abspeichern. Zum Beispiel können wir jetzt sagen, das macht am meisten Sinn, wenn wir jetzt sagen banhammer.animationen ist gleich script.parent Doppelpunkt which is a local script. Das können wir natürlich nur machen, wenn wir nur ein weiteres local script haben. Ihr könnt genauso auch findfirstchild Animation machen. Das sind jetzt einfach hier zwei Möglichkeiten, um dieses local script zu finden. Und dann sagen wir einfach Doppelpunkt Children. Und das solltet ihr auch nur dann machen, wenn sich hier drin jetzt wirklich nur die Animationen befinden. Jetzt gehen wir wieder runter zu der Slash-Animation und sagen jetzt Self.Animationen unter den eckigen Klammern 1, weil das wäre jetzt Hammerschlag Nummer 1. Ist nicht der optimalste Weg, den wir jetzt gewählt haben, aber so würde es erstmal funktionieren. Wir gehen jetzt mal auf Play. So, wählen dann den Hammer aus, drücken dann einmal Linksklick und es wird unsere eigene selbstgemachte Animation gespielt und ich kann die einfach spielen, wie ich will. Es funktioniert, ich kann die ganze Zeit jetzt klicken, klicken, Spam, Spam, Spam, Spam, Spam und es wird immer wieder gemacht. Ich kann es beim Laufen machen, ich kann es im Stehen machen. Es funktioniert. Jetzt haben wir unsere eigene Animation hier. Jetzt haben wir dann einen Dummy, den können wir aufs Maul hauen, aber der würde nicht sterben, weil er nur ein Dummy ist. Dann haben wir noch einen starter Character. Hey, das stirbt ja auch nicht. Ey, sterben alle nicht, weil der Bannhammer nur darauf ausgelegt ist, Spieler zu töten. Und das sind keine Spieler, sondern NPCs. Was ist das denn? Das war ja geil. Das will ich nochmal. Ich will nochmal, nochmal. Please, nochmal. Lass mich nochmal. Ja gut, dann nicht. So, um da ein bisschen mehr Ordnung reinzubringen, müsstet ihr dann wahrscheinlich wirklich die Sachen ja einzeln nehmen. Und äh, dann hier statt blablabla bla, bla, zu machen, hier wirklich ein Table machen. Und dann sagt ihr zum Beispiel Bannhammer.animation.schlag ist gleich das, was wir vorhin hatten. Nur, dass wir jetzt nicht GetChildren, sondern Doppelpunkt first child, Hammerschlag machen. Und dann könnt ihr zum Beispiel die nächste Animation hinzufügen für einen kritischen Schlag. Den könnt ihr dann Crit-Schlag nennen. Die ist jetzt hier nicht dabei. Hier dann sagen wir auch einmal nicht Schlag, sondern Punkt-Crit. Aber das haben wir noch nicht gemacht. Deswegen klammer ich das mal aus. Wir heben uns das für später auf. Wir Gehen dann nochmal hier runter und gehen dann auf self animation Punkt-Schlag. Und damit wäre das dann auch äh, ordentlich gemacht. Ich hoffe, ihr habt hier halbwegs durchgeblickt. Falls nicht, könnt ihr euch natürlich diesen Banhammer, so wie ich ihn hier gemacht habe, jetzt nochmal auf meinem Discord-Server herunterladen mit dieser Animation. Und ohne den Bannhändler, sondern so, dass der wirklich nur killen kann. Das einzige Problem bei Animationen ist, die Animation hier, die müsst ihr trotzdem selber machen. Animationen kann man in seinem Spiel nur benutzen, wenn man sie selbst erstellt hat. Wenn ihr euer Spiel in einer Gruppe publischt, dann müsst ihr auch diese Animationen nochmal für eure Gruppe hochladen. Da habe ich aber noch einen Trick für euch. Ihr könnt nochmal hier auf Plugins gehen, dann auf Animation Editor. Hier haben wir unseren Schlag von vorhin. Stellen wir uns aber mal vor, wir haben den nicht. Geht ihr auf die drei Punkte? dann auf Import, dann from Roblox und dann könnt ihr nur eure eigenen Animationen, die ihr selbst hochgeladen habt oder die ihr selbst in euren Gruppen hochgeladen habt, auswählen, dann importieren, Submit, dann wird die Animation auch geladen. Wenn ihr das mit Animationen versucht, die von jemand anderem sind, wird es nicht funktionieren. Roblox lässt das einfach nicht zu. Aber ihr könnt diese Animation dann wiederum abspeichern, Save as, dann als neu und dann irgendwas und dann könnt ihr dieses Ding hier in euer Roblox Studio wieder importieren und dann als Animation laden und dann wieder speichern, Weil ich kann hier natürlich hier auch auf die drei Punkte auf Load und einen Hammerschlag gehen. Und dann haben wir die Animation Hammerschlag geladen. Und dann könnt ihr die auch auf einem anderen Account benutzen. Dementsprechend diese Animation Hammerschlag, die packe ich euch auch in den Bannhammer rein. Aber ich packe sie hier in das Script rein, damit ihr sie dort finden könnt. Das heißt, wenn ihr die Animation nicht selber machen wollt, sondern meine übernehmen wollt, dann stellt ihr euch wieder ein Dummy, bla bla bla. Und zieht dann diese Animation in euren Animation Controller rein und ladet sie dann. Und dann könnt ihr sie speichern, selbst hochladen, diese Animation-Animation die hier austauschen. Und dann habt ihr auch meine Animation. Auch wenn die Animation jetzt nicht so gut ist. Aber meinetwegen, wenn ihr es haben wollt, kriegt ihr es. Ich habe den Bannhammer jetzt noch ein bisschen modifiziert, dass man damit alles töten kann. Und ich meine auch wirklich alles. Wenn ihr den Hammer einfach runterladen wollt, dann könnt ihr das auf meinem Discord-Server tun. Kanalmitglieder tier 2 oder höher haben Zugriff auf den Conny Tutorial-Ressourcen-Channel. Und wenn ihr ein Tutorial sehen wollt, wie ich eine coole, smooth Animation mache, wo dann auch noch Effekte dazukommen. Zum Beispiel, wenn der Hammer auf dem Boden einschlägt, das Erde hochsplittert. Dann will ich auf diesem Video noch 300 Likes sehen. Und ich weiß, 300 Likes dauern eine Weile. Das soll auch so sein, weil um dieses Tutorial zu machen, müssen wir sowieso noch ein, zwei Monate warten, bis Animation Curves richtig supported werden. Aber das war's erstmal mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert meinen Kanal. Bis dann und ciao!